Und sage herzlich willkommen zur 59. Logoversity von Logo. Ja. Und es freut mich wirklich, dass ihr heute dabei seid. Nämlich, wir hätten ja nie gedacht, dass wir uns wieder treffen werden. Aber herzlich willkommen. Ohne Log, also ohne Lockdown hätten wir das ja nicht mehr gemacht. Aber jetzt, wenn schon Lockdown, dann nur mit euch. Und ich freue mich, dass heute mein Kollege Thomas wieder dabei ist und mit einem tollen Thema wieder die Logoversity startet. Das einmal eins des Faktenchecks. Thomas, wer hätte sich das gedacht, dass wir uns wieder treffen und dass wir wieder über sowas reden müssen? Aber. Ja, ich habe gerade geschaut, vor 17 Monaten, Anfang Juni, habe ich das erste Mal ungefähr was zu dem Thema gemacht bei der Logoversity. Ich hätte gehofft, dass es das nicht mehr braucht, aber eben anscheinend braucht es es, wenn man sich die Medien anschaut. Und ja, Covid ist da durchaus also mitschuld, dass es das noch braucht und ich hoffe, dass ich heute einige Fragen ähm, ja, beseitigen kann. Wenn es Fragen gibt, sollen Sie es in den Chat stellen, gell? Also. Gern, ja. Oder wenn es irgendwelche dringenden Verständnisfragen gibt, ähm, bitte auch gleich fragen. Also weil das bringt nichts, wenn, wenn irgendwer dann auf irgendwas nicht kurz versteht und dann hinkt er immerhin noch. Also wenn es ganz dringend ist, einfach Mikro einschalten und sagen, Hö, da passt das nicht, gern gleich fragen. Super, dann danke Thomas und ich gebe dir jetzt das Wort und ja, danke, dass du dabei bist wieder. Ja, ja gern. Ähm, ich probiere jetzt einmal okay. meinen Bildschirm freigeben. Also probiere, es wird funktionieren. <lacht> ähm, so, das müsste jetzt der Richtige sein. Perfekt. So, ähm, ja, ich darf wieder zu einem meiner Lieblingsthemen reden, nämlich zum Faktencheck zu. Fake News zu allem, was irgendwie da dazugehört. Ähm, macht es bei Logo inzwischen seit vier Jahren. Ähm, mit Workshops an Schulen, mit Workshops für Firmen, für Multiplikatoren und so weiter. Und natürlich ist das ein Thema, was sich ständig weiterentwickelt, weil halt immer neue Fake News oder so weiter einer kommen, Aber grundsätzlich bleibt das Gerüst im Hintergrund das Gleiche. Von daher, es könnte sein, dass für den einen oder die andere was dabei ist, was er, oder sie schon gehört habe, aber ich glaube, Wiederholung schaut bald. Fangen wir mal an, ähm, worum wird es heute gehen. Also, es wird halt gehen um Fake News, wie man darauf reagiert. Also einer, einerseits, was sind sie, woher kommen sie, warum gibt es sie? Und natürlich die wichtigste Frage, was kann ich tun? Was kann ich tun, um mich selbst davor zu schützen? Was kann ich tun, um andere davor, äh, davor zu schützen? Was kann ich tun, wenn leider ein bisschen tiefer eingetaucht sind schon und schon in Richtung Verschwörungen gehen? Und irgendwie, wie kriege ich die da wieder raus? Schauen wir, wie weit man das heute beantworten können. Ich hoffe, ich bin zeitlich nicht, nicht dafür bekannt, dass ich kurz bin. Ähm, ich hoffe, es bleibt zum Schluss auf jeden Fall Zeit für Fragen und für Diskussionen. Falls das nicht ausgehen sollte, wir sind per Mail erreichbar. Also einfach... Uns einfach eine Mail schicken. Kontaktdaten gibt es eh auf der Website. Also, fangen wir mal an. Fangen wir mit der Klärung der Frage an, was sind Fake News und was sind es eventuell nicht. Ähm, Fake News sind grundsätzlich einmal nicht, also man teilt Fake News oder Falschnachrichten in drei ähm, Bereiche ein. Das ist einmal Misinformation, einmal Mailinformation und einmal Disinformation. Misinformation ist einfach. Alles, was falsch ist, aber nicht die Intention hat, dass irgendwen wow. belügen soll oder dass irgendwen irgendeine Geschichte auftischen soll, sondern das ist einfach zum Beispiel schlecht recherchierte Berichte sind das. Also wenn irgendwas, jeder hat einmal einen schlechten Tag von uns, jeder Fußbedormerkraft einmal daneben, ist aber weiß das. Und auch Journalistinnen und Journalisten machen ab und zu Fehler. Das heißt, einfach schlecht recherchierte Berichte zählen noch nicht wirklich zu Fake News. Ähm, das ist einfach schlechte Arbeit. Das ist, hat nicht die Absicht, dass sie uns belügen soll, sondern ist ja einfach schlechte Arbeit. Passiert jedem. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist die immer noch sehr breit kursierende Meinung, dass Spinat super viel Eisen enthält das geht zurück auf irgendeinen äh, Fehler aus dem aus Ende des 19. Jahrhunderts, Es wird immer wieder mal noch äh, behauptet, dass Spinat ein super Gemüse ist. Natürlich ist Spinat gesund und auch gut, meine Meinung, aber es ist jetzt nicht das super Eisenlieferant. Also da geht es einfach darum, dass damals gemessen worden ist am trockenen Produkt, aber nachdem Spinat halt zu über 90 Prozent aus Wasser besteht, ist es halt einfach äh, ja, nur 10 Prozent davon, von dem äh, irgendwie behauptet worden ist. Aber grundsätzlich, ähm, das ist was, was in die Kategorie schlecht recherchiert, ja, ungenau geschrieben, Hudri wudri kann passieren. Ist noch kein Fake News. Was auch nicht zu Fake News gehört, ist Clickbait. Alles, was in dem in den Ding, äh, in den Bereich fällt von, die haben jetzt unbedingt auf die Webseiten klicken, damit ihr fort was, ähm, was es damit auf sich hat. Das ist bei der Bravo oder bei anderen Zeitschriften, auch bei Zeitschriften für ältere Menschen eventuell ähm, sehr beliebt. Also die aktuelle, die neue Welt, die dingen die arbeiten wir ja seit Jahrzehnten damit, zumindest auf dem Titelbild. Da hat es noch gar nicht Clickbait kassen, äh, kaufen, sondern da hat einfach, da war es irgendeine Überschrift, die behauptet hat, dass, keine Ahnung, schon wieder irgendwas ganzes wie das passiert ist. Und dann hat man sich die Zeitung kauft und dann hat man drinnen gelesen, so wie ist es gar nicht, also ist gar nicht so schlimm. Es ist da wird mehr mit den Erwartungen von uns gespült. Da wird gespült, damit dass wir glauben, oh, das ist, wenn du jetzt steht, dass keine Ahnung die Queen irgendwas ganz so Wüdes äh, gemacht hat, dass das halt wirklich wütend und Nicht, dass sie irgendwie ja unpassende Schuhe zu einer unpassenden Handtasche dazu hat. Aber das ist meistens der Inhalt, der dann da drinnen ist. Also da geht es wirklich nur darum hinklicken oder eben Zeitung kaufen. Und das Dritte ist, also es mit Satire zu tun hat. Wir haben ähm, inzwischen sehr, sehr viele Online-Medien, die sich damit beschäftigen, die sowas bringen. Ähm, die Tagespresse, der Postillon, die Onion im englischen Bereich, die einfach damit ähm, ja, Leute unterhalten wollen. Da geht es zwar darum, dass ich Leute äh, glauben lassen will, dass das echt ist, aber in Wirklichkeit, wenn man kurz darüber nachdenkt, weiß man sofort, und vor allem auch, wenn man die URL sieht, dass das nicht wahr ist. Heißt aber nicht, dass das nicht gefährlich werden kann, weil es gibt dann halt immer wieder Politiker und Politikerinnen, die das nehmen und als echt irgendwie darstellen. Hat es auch schon ein paar sehr lustige Szenen gegeben, gerade auf Social Media, wo sie die dann lächerlich gemacht haben. Was aber dann irgendwie bei den Leuten erstecken bleibt. Also wenn die das hören, ja, das hat der mal geteilt und das kenne ich noch und das muss ja irgendwas dran sein. Zum Beispiel, dass uns die EU das Schnitzel verbieten will. Ähm, da ist irgendwas, muss da dran sein. Das heißt ja... Das bleibt bei den Leuten halt im Gedächtnis, wobei trotzdem eben gehört halt nicht wirklich zu Fake News. Und der zweite große Bereich ist mail information äh, ist ein recht neuer Begriff. Ähm, da geht es nicht darum, dass etwas falsch ist, sondern da geht es um Information, die grundsätzlich richtig ist, aber die einzig und allein den Zweck hat, Menschen, Menschengruppen, Organisationen oder Ländern zu schaden. Das heißt... Da geht es wirklich darum, dass ich zum Beispiel ähm, Politiker oder Politikerin äh, doxe. Also doxen heißt, ähm, ich gebe Kontaktdaten bekannt. Vor allem auf Twitter, wenn jemand ähm, ein bisschen unangenehm wird für die eigene Meinung, äh, dann wird da schon mal recherchiert, wo wohnt der oder die Person. Und dann wird es halt äh, in einschlägigen Foren bekannt geben. Und das kann halt für Investigativjournalisten und Journalistinnen Schon ein bisschen ungut werden, es kann für jeden ungut werden, wenn mir auf einmal jemand auflaut, den ich nicht mag oder der mich nicht mag ähm, oder der mich bedrohen möchte. Ähm, aber es ist halt keine Information. Das heißt, es ist, wenn jemand mein oder ein berühmtes Beispiel ist die Natascha Strobel, die auf Twitter immer wieder mal ähm, gute Analysen zur Tagespolitik ähm, postet und die ja inzwischen ein Buch schon geschrieben hat darüber. Ähm, dass, deren, dass die fotografiert wird von fremden Leuten und die Fotos werden einfach auf Twitter geteilt und ihre Adresse wird auf Twitter geteilt und so weiter oder in anderen Foren. Und dass da dann einfach Menschen auflauern und zwar nichts tun, aber es ist trotzdem bedrohlich, wenn man jetzt für eine Stunde jemand ähm, nachgeht, einfach so und immer wieder Fotos macht. Und natürlich kann man da rechtlich irgendwas machen, aber ja das, die Adresse und das, so weiter ist immer bekannt und damit umzugehen, ist schon mal schwieriger. Ich kann nicht jedes Mal, wenn meine Adresse gepostet wird, einfach umziehen, das geht ja auch nicht. Aber das ist eben nicht Fake News, aber trotzdem etwas, das ja natürlich zu, zu schlechten Ton und sogar äh, strafrechtlich relevant werden könnte. Was sind jetzt Fake News? Ähm, Fake News ist die große Kategorie der Disinformation und ich habe heute ein paar Beispiele mitgebracht, ähm, die manche vielleicht schon kennen, vor allem, wenn sie meine Vorträge schon gesehen haben, ähm, da haben wir, fangen wir beim sehr einfachen und sehr, sagen wir noch, recht harmlosen für, für Disinformation falsche Interpretation an. Ähm, ein Beispiel, das ich immer wieder gern bringe, einfach weil es sehr deutlich zeigt, wie, wie sehr politisch das auch verwendet wird. Da hat eine Ortsgruppe oder eine Landkreisgruppe in Deutschland von der AfD ein Foto geteilt mit dem, mit dem Caption, äh, die Situation Deutschlands an diesem Foto erklärt wo man eben einen südländisch aussenden Mann sieht, der einen Polizisten bedroht. Wenn man weiß, worum es geht, nämlich um die Dreharbeiten zu einer Netflix-Serie, ist das Ganze gleich viel weniger bedrohlich. Wenn man das nicht weiß, dann könnte man natürlich glauben, oh, passt natürlich auch zur, zur Agenda von der AfD in dem Fall, da ist schon wieder jemand, der unsere Polizei bedroht, südländisch aussieht. Das heißt, Ausländer, Ausländerinnen sind böse. Passt halt in das, in das Denken gut rein. Und damit kann ich, egal wie oft ich das machen, egal wie oft das immer wieder behauptet wird und auch widerlegt wird, kann ich einfach eine Grundstimmung in Leuten erzeugen. Das heißt, wenn die das immer wieder hören, dass immer wieder sowas passiert, aber wenn es nie richtig ist, irgendwo im Hirn entsteht, was sagt, ja, aber das habe ich schon mal gelesen, das habe ich schon mal gehört, das muss irgendwie stimmen, das sagen ja die Leute immer. Und ja, wenn ich das dann, wenn ich dann in meiner Echokammer bin und immer wieder die gleichen Nachrichten kriege, dann multipliziert sich das natürlich, dann wird es halt immer stärker. Zweites ist manipulierter Inhalt. Da geht es jetzt dann wirklich darum, dass um, an der Nachricht was m, getan wird, weil vorher ist ja eigentlich nur das Foto, ist ja original. Ähm, es ist nur der Kontext irgendwie geändert worden. Ähm, Bei manipulierten Inhalt nehme ich immer wieder das Büttel, einfach weil es am besten zeigt, wie man eigentlich auch mit wenigen. Ähm, komplett ohne photoshop kenntnis ein Bild so bearbeiten kann, dass es komplett unterschiedliche ähm, ja, Nachrichten transportiert. Ich habe da links zum Beispiel das Bild, ähm, ich habe in der Mitte das große Bild und wenn ich das durchschneide, in der Mitte, kann ich sagen, okay, wenn ich den linken Teil verwende, dann habe ich einen erschöpften Soldaten, der noch mit einer Waffe bedroht wird, das heißt... Ähm, das ist eigentlich sehr bedrohlich und wahrscheinlich wird es auch als ja, zu viel angesehen oder das ist schon ein bisschen unnötig und dem könnte man ja eigentlich helfen und rechts habe ich dann genau das Gegenteil, rechts haben wir den gleichen äh, Soldaten, dem Wasser geben wird so schaut, wie freundlich unsere Soldaten sind und wie die ihm sogar weiterhelfen ähm, Ja, damit kann ich eben, wenn ich äh, zum Beispiel Online-Medium bin und wenn ich jetzt nur einen Teil davon verwende super ein äh, Message rausbringen und wenn ich weiß, okay, meine Leser und Leserinnen sind eher in dem Fall pro USA, dann verwendet den rechten Teil oder eben anti-USA, verwendet den linken Teil. So kann ich einfach bestehende Weltbilder verstärken und sagen, okay, ihr seht es wieder mal der Army ist gut oder der Army ist schlecht. Das Problem am mittleren Bild, Problem, man weiß nicht, wie es dazu kommen ist, man weiß nicht, wie es weitergeht ähm, und es ist, ist nicht schwierig. Es muss diskutiert werden, es muss eben, wie kommt es dazu, was gibt der einem, was ist die Situation vorher gewesen, wie geht es weiter? Und es wollen halt Medien oft auch nicht. Vor allem Medien, die nicht Informationen, sondern Meinung verbreiten wollen, beschränken sie dann darauf, das zu präsentieren, was ihre Leser und Leserinnen auch sehen wollen. Dritter großer Teil, bei uns noch nicht so weit ankommen, aber vor allem in den USA und vor allem im Wahlkampf sehr, sehr ähm, präsent ist Imposter-Content. Das heißt, eine Seite gibt sich als etwas aus, was sie nicht ist. Die Seite schaut sehr aus ähm, wie die Washington Post mit eben dem Schriftzug und allem drum und dran. Wenn man auf die Website schaut, ist das de Democracy Awakens in Action. Es steht auch da herunten. Ähm, ist das nicht die Original-Website von, ähm, von der Washington Post und eben es soll so ausschauen, als wäre es die Washington Post, das heißt eine renommierte Zeitung. Und wenn ich das dann weiter weitererzähle, dann kann ich sagen, ja, das habe ich in der Washington Post gelesen. Und derjenige, oder diejenige kann das nicht mehr überprüfen und der muss er, erzählt das dann weiter, als wäre es in der Washington Post gewesen. Gibt es bei uns eher noch weniger, also niemand gibt es irgendwie als die kleine Zeitung oder die Kronenzeitung aus. Aber gerade was den internationalen Kontext angeht und gerade was US-Politik angeht, ist das nicht unwichtig. Woher hat man was und ähm, ja, wie geht es weiter eigentlich? Und das allerletzte ist erfundener Inhalt. Und wer, äh, wer schon mal was gesehen hat von mir, weiß, was jetzt kommt. Es kommt immer noch die Queen. Die Queen, die in den letzten zehn Jahren über 70 Mal für tot erklärt worden ist. Und sie ist es immer noch nicht. Sie kratzt schon ein bisschen, aber es ist, sie ist immer noch unter uns. Ähm, aber es ist einfach so: mit Todesnachrichten, die nicht wahr sind, wird halt einfach sehr viel, wenn man es vorher gehört, am Clickbait betrieben. Das heißt, ich sage einfach, die Queen ist tot und klicke auf den Link drauf und dann bist du auf meiner Seite und eventuell laufen da im Hintergrund Werbungen und ähm, so kann ich halt auch Geld generieren. Da kommen wir dann gleich dazu, warum es Fake News überhaupt gibt. Aber das ist halt so ein Klassiker, hat es immer wieder gegeben. Justin Bieber ist tot, ähm, lange Zeit auch irgendwelche Schauspieler, immer wieder. Also man findet eigentlich unter Leuten, die falsch für tot erklärt werden, ständig Nachrichten, die immer wieder kommen. Das wird auch nicht irgendwie Fahrten leiten, ist aber irrsinnig leicht zum Nachprüfen, weil wenn die Queen tot wäre, würden wir das alles sofort erfahren. Wir müssten nicht irgendwie ähm, äh, auf irgendeine WhatsApp-Nachricht angewiesen sein, wo dann drinnen steht, oh, hast du gehört, die Queen ist gestorben. Ähm, wenn ich es dann nirgends im Internet finde, kann ich sehr wohl davon ausgehen, dass das halt noch nicht davor ist. Das sind so die wichtigsten Formen von Disinformation, also von Fake News. Es gibt noch ein paar mehr, die zum Teil ein bisschen verschwimmen zwischendrin. aber das ist so grob das, was es passieren kann. Also einmal original und äh, aus dem Kontext reißen, dann wirklich was manipulieren, sich als jemand anderer ausgeben und gleich komplett äh, Nachrichten erfinden. Falls das jemand für, äh, von euch eventuell einmal brauchen kann, also für irgendwas, für irgendeinen Vortrag oder sowas, es gibt da die wunderbare Seite breakyourownews.com, da kann man äh, so ein Bild, das so ausschaut, super leicht erstellen, man hat den Hintergrund, den kann man nehmen, das da unten kann man alles frei wählen, und das schaut dann schon ein bisschen aus wie ein Nachrichtenbild. Äh, also, das kann man, kann man eigentlich mit wenigen Klicks selber machen im Netz. Das ist eigentlich nicht wirklich schwierig. Aber bitte nicht irgendwie missbrauchen für sowas. Ähm, das war mal das, was ähm, was gibt's Wie schauen grundsätzlich Fake News so aus? Wir kommen zum Warum. Weil dass es Fake News gibt, wissen wir eh. Die Frage ist wirklich auch nur, warum? Warum gibt es die? Ähm, warum machen Leute sowas? Und da habe ich das Ganze ein bisschen aufgeteilt in grundsätzlich mal, warum? Also was sagt die Wissenschaft? Warum gibt es Fake News? Dann was sind eventuell psychologische Gründe für mich, dass ich an sie glaube und dass ich sie weiterverbreite? Was sind persönliche Gründe für den oder, den oder die Einzelne? Und was habe ich eigentlich für einen Mehrwert, wenn ich an Fake News und dann auch weitergehend. Und das ist verschwimmt ja immer ein bisschen ähm, an Verschwörungstheorien. Das heißt, wie, ich das heißt, ähm, warum mache ich das? Warum glaube ich daran? Und warum? Oder was habe ich einfach als Person davon? Mal auch mit der Wissenschaft. Die teilt das recht gut ein in die 8 Ps. Die Claire Wardle hat 2017 8 Ps postuliert, also Dinge, die mit harten P anfangen. Ähm, Wobei das schon ein bisschen veraltet ist, weil wir gerade erklärt haben, dass poor Journalism und Parody eigentlich nicht mehr wirklich dazugehören. Aber das sind schon auch noch Teile davon, die man mitbedenken soll. Also, da geht es jetzt auch um den größeren Begriff der Falschnachrichten. Ähm, das sind einfach auch Dinge, wobei die eben noch einerseits nicht zu den wirklichen Fake, nicht zu Disinformation gehören und halt auch auf der eher harmlosen Seite sind. Wir fangen da links oben an, eben schlechter Journalismus und Parodien. Ähm, da sind wir noch im Bereich, haha und ist alles nicht so schlimm. Vor allem bei schlechtem Journalismus, wenn sie die Medien dann auch dafür entschuldigen und irgendwie öffentlich zugeben, okay, das war ein Blödsinn, in Wirklichkeit stimmt das nicht. Und das ist auch durchaus ein Qualitätsmerkmal von Medien, dass man ja woran man sie messen kann. Ein weiterer Grund ist Provocation, also irgendwie mit, mit, ich schaue mal, was passiert, wenn ich das poste, zu tun hat. Das hat oft gar keinen weiteren Grund, sondern ich will einfach nur ähm, Sehen, wie Leute streiten. Das kann in Online-Foren sein, dass ich irgendeine unpopuläre Meinung schreibe und dann sehe ich, wie die Leute auf irgendwen losgehen. Da will ich einfach nur, dass irgendwas passiert. Passion ist dann schon ein bisschen, ja, da ist, schon ein bisschen, ist man schon ein bisschen selbst involviert. Da geht es um Leidenschaft. Lieblingsbeispiel von mir ist immer Fußball. Wenn irgendjemand Fußballfan ist oder für irgendwen sehr stark sich begeistern kann, ist ganz klar, dass nicht die Mannschaft verloren hat, sondern der Platz war, der Schiri falsch gepfiffen hat, dass gar kein Över war und das war auch kein Obwohl man wahrscheinlich weiß, dass das schon Obsides war und das sehr wohl eine rote Karten vielleicht und der Schiri eh okay pfiffen hat. Aber man will es halt nicht eingestehen. Also das ist, wenn man Fan ist und irgendjemand meine Mannschaft verliert, dann suche ich halt Ausflüchte, dass ich sagen kann, okay, es stimmt eigentlich nicht, dass meine Mannschaft irgendwie verloren hat, sondern ist eine andere schuld. Bei Partisanship geht es schon darum, dass ich selbst wirklich davon was habe. Also da setze ich mich für etwas ein, von dem ich selbst profitiere. Sehr ähnlich wie bei Passion, aber eben schon mit dem, mit dem Wissen, wenn ich das jetzt durchbringe, dann habe ich auch was davon. Profit, ganz klar. Also das sagen wir vorher zum Beispiel bei Clickbait. Ähm, wenn Leute durch irgendeine Fake News auf meine Website klicken, und dort Werbung läuft, verdiene ich Geld damit. Das heißt, Falschnachrichten verkaufen sie gut, weil es meistens Sensationsnachrichten sind und die Leute klicken drauf. Und irgendwie entweder kriege ich pro Minute, was die auf meiner Seite sind, ein bisschen was, oder sogar mit Bannerwerbung, wenn die draufklicken, dann kriege ich einen Prozentsatz davon. Wenn da nur ganz wenige draufklicken von oder wenige Prozent von den Fühlen, die auf meine Seite kommen, dann, ja, dann kriege ich schon ein bisschen Geld damit. Und anscheinend verdient man damit recht gut. Weil sonst würden das, also Geschäftsmodelle, die lang laufen, da werfen wir auch was ab, sonst würde es das nicht mehr geben. Dann jetzt weiter in Richtung Political Influence, also wirklich schon jetzt ähm, das, was man gerade vorher mit dem Posting zum Beispiel von der AfD gesehen hat, Dinge, die in meine politische Agenda reinpassen und von denen ich sage, okay, wenn ich das sage, dann sind auch meine Wähler und Wählerinnen bestätigt darin, dass sie mich wählen und andererseits erzeuge ich ein Gefühl in der Gesellschaft, das wiederum meiner Agenda hilft. Das ist so ein schöner Kreislauf. Es also erzeugt zum Beispiel Angst vor Migrantinnen, Angst vor Technik, Angst vor Fortschritt. Und die Leute sehen dann in der Nachricht, die ich poste, aha, ja, vor dem muss man ja wirklich Angst haben. Dadurch kriegen sie noch mehr Angst, sind noch eher gewillt, mich zu wählen und so weiter. Also Das, geht, das ist ein wunderschöner Kreislauf. Und eben wird dadurch Echo-Kammern und, und so, so Filterbubbles verstärkt, wo ich eben, wenn ich immer das Gleiche lese, sehr tief in, den, in das Rabbit-Hole eindringen kann. Und das Letzte ist dann Propaganda. Da reden wir jetzt wirklich dann von, von Staatssystemen wie zum Beispiel Nordkorea, wo es einfach nicht nur nicht okay ist, äh, etwas nicht zu glauben, was der Herr Kim Jong-un sagt, sondern strafbar sein kann. Also, wenn ich da irgendwas nicht weiß oder nicht glaube, was die sagen, kann es ja passieren, dass ich wirklich äh, ja, dafür in den Knast gehe. Oder Schlimmeres. Also, das ist dann wirklich ein ja, das ist ein politisches System. Was sind jetzt psychologische Gründe dafür, dass ich, dass ich an, an Fake News oder im weiteren Sinn dann Verschwörungstheorien glaube? Ähm, das ist einerseits Paridolie. Paridolie kennen wir alle aus unserem täglichen Leben, wir sehen irgendwo ein Gesicht. Wir sehen irgendwo was, was es nicht gibt, aber erkennen einen Zusammenhang und sagen, ah, schau, das ist lustig, das schaut aus wie ein Gesicht. Das ist, weil der Mensch gern Zusammenhänge hat. Der Mensch hat nicht ungern etwas, was er nicht kennt. Und wenn es dann so ausschaut wie ein Gesicht, dann ist es ein Gesicht. Und das kann lustig sein bei Gesichtern, das kann aber auch zur Verwirrung führen, wenn ich Zusammenhänge herstelle zwischen Dingen, die keine haben, nur weil mein Hirn gern hätte, dass es einen Zusammenhang gibt. Also nur weil A ist und dann B ist, heißt das nicht, dass weil A ist, passiert B. Und das ist halt was, wo der menschliche, das menschliche Hirn oft Kurzschlüsse anstellt, die halt so nicht stimmen. Zweiter großer Ding, den, den man auch in den letzten Monaten immer wieder gehört hat, ist Confirmation Bias. Dinge, an die ich glaube, bewerte ich viel positiver und viel richtiger als Dinge, die ich nicht glaube. Ähm, wenn ich an, an irgendwas glaube und in der Zeitung steht, dann ist ein Gefühl und ein Teil davon ist das, was ihr auch glaubt, dann merke ich mir das und dann ist das das, was meine Theorie und mein Wissen bestätigt und als andere, das das Ganze eventuell widerlegt oder halt nicht ganz so bestätigt, das klammer ich halt aus, weil das steht eh drinnen, das, was ich glaube und das ist das Wichtige, das kriege ich mir außer, und das ist auch sehr Starkes, das man unbewusst macht, aber dass man halt für sich, wenn man es weiß, auch ein bisschen kontrollieren kann, ob das zutrifft oder nicht. Proportionality Bias: Immer wenn was Großes passiert, muss irgendwas dahinter stecken. Wenn irgendwer bekannter stirbt, wenn irgendwas Großes passiert, wenn irgendwo auf der Welt ein Erdbeben ist, ein Flugzeugabsturz ist oder eben sowas wie damals Lady Di, JFK, solche Dinge, das sind super Dinge, wo man sofort irgendwie sagt, na das kann ja nicht so einfache Erklärung haben wie zum Beispiel jetzt ein Autounfall oder wie wie keine Ahnung wie der Lone Gunman, den man immer wieder hört. Also dass JFK jetzt wirklich nur von, dem, von der anderen Person erschossen worden ist, das kann ja nicht sein. Das wäre ein viel zu kleines, ein viel zu großes Ding, das durch eine ganz kleine Sache ausgelöst wird. Das kann nicht sein, da muss irgendwas Größeres dahinter stecken. So hört man das immer wieder, gerade auch bei, bei, äh, beim 11. September und so weiter, bei allen Dingen, bei der Mondlandung, alles, was große Dinge hat, hat irrsinnig viel Raum für, für, für Verschwörungen oder für Fake News. Und wo die Leute dann sagen, ah, da müssen wir mal genauer hinschauen, weil sowas Großes passiert nicht zufällig. Obwohl es natürlich Zufälle gibt, also wird heute halt dann einfach verleugnet. Ramsey Theory, ähm, vor allem im internet äh, eine großartige Sache. Wenn ich genügend Daten habe, kann ich alles beweisen. Äh, wenn ich einfach also das äh, den Sternenhimmel als, als Beispiel genommen, ich kann am Sternenhimmel alles zeichnen, weil ich habe so viele Punkte und wenn ich Punkte verbinden spiele, kann ich einfach alles machen. Und ja... Das kann ich halt, wenn ich genügend Daten habe, kann ich mir immer genau die Daten außerpicken, die super zu meiner Theorie passen und dann sagen, ist bewiesen, passt, geht ja aus. Ähm, Hat es an Engländer gegeben, zum Beispiel der, an englischen Mathematiker, der auf Standort von Einkaufsgeschäften irgendwie äh, alte... Ähm, äh, irische Sachen bewiesen hat und dass die halt alle nach der Sonne ausgerichtet sind, der hat sie halt nun wirklich auch genau für das Beispiel, die auspickt, die halt auf der Linie sind. Und halt die anderen Tausenden, die, ja, die es halt auch gibt, äh, nicht. Also wenn jemand ich mein, wirklich nur die richtigen auspickt, die ich brauche, dann kann ich alles beweisen oder widerlegen, je nachdem, wo ich will. Und das Letzte ist der vielzitierte dann dannen Krüger-Effekt. Das ist einfach das Leid, Glauben, sie wissen irrsinnig viel, ähm, zu einer Zeit, wo sie eigentlich nur recht wenig wissen. Das hat einfach damit zu tun, und vor allem in, in Covid war das zu Beginn sehr stark, ähm, Leute waren daheim, Leute haben sie mit Sachen beschäftigt, Leid haben sie in YouTube-Videos eingekaut ähm, und haben dann innerhalb von kurzer Zeit irrsinnig viel Medien konsumiert zu einem gewissen Thema und haben dann geglaubt, sie wissen alles. Da sind wir dann da, am Gipfel des Mount Stupid, im Ich weiß alles Gefühl. Das heißt, ich habe irrsinnig viel gelernt in irrsinnig kurzer Zeit. Das ist heute halt, ja, man weiß dann oberflächlich, oberflächlich einiges, aber wie man dann sieht, und jeder, der mal irgendwie sich in ein Thema länger eingefuchst hat, weiß, ähm, wo man, ähm, wie schnell man da ist und wie schnell das dann auch wieder bergab geht. wenn man dann sieht, was das für, für Sachen aufmacht, und was man dann noch alles lesen kann, merkt man gleich wieder, okay, da gibt es ähm, viel mehr, das ich noch irgendwie machen kann, das ich irgendwie verstehen kann, das ich, wo ich mich noch informieren kann. Und eigentlich erst da hinten, noch im Jahren, der, von, je nachdem, was das für ein Themengebiet ist, kennt man sie wirklich aus. Aber das sind halt die ganzen selbsternannten, das können die selbsternannten Fußballtrainer und Trainerinnen sein in Österreich, aber auch die ganzen jetzt Virologen und Virologinnen, die äh, auf der YouTube Academy das Ganze gemacht haben. Also da, da, das geht recht schnell, dass man glaubt, man was fühlt. Und wenn man da dann aufhört, ist man halt wirklich am Zenit und sagt, okay, passt, ich weiß eigentlich eh alles. Weiter brauche ich mich nicht informieren. Ist halt nur nicht so. Was gibt es jetzt für persönliche Gründe, dass ich an solche Dinge glaube? Ähm, das können persönliche Schicksalsschläge sein, jetzt wenn man wieder von Verschwörungen ausgeht. Ähm, das kann irgendwas sein, das mir passiert ist. Ähm, das kann ein finanzieller Schaden sein durch irgendwas, das kann wirklich eine, eine, eine Krankheit sein, die mir nicht eingegritten hat und wo mir die Medizin nicht helfen hat können. Das ist dann oft der Grund oder immer wieder ein Grund, dass ich zum Beispiel der Medizinnahme vertraue und mir ganz anderen Sachen zuwende. Das heißt einfach persönliche Erfahrung ist natürlich Anekdotenwissen aber und nichts, nichts Wissenschaftliches, aber für mich heißt das, okay, das hat einmal nicht geholfen, also hilft es nie, also wende ich mich davon ab. Bestehende Glaubenssysteme, das können Religionen sein, das können Wertesysteme sein, das können, können Erziehungssysteme sein, wenn ich ganz klar in einer, Erzie äh, in einer Familie äh, groß geworden bin, wo ein gewisses Glaubenssystem oder Wertesystem vorherrscht hat, dann glaube ich das auch weiterhin. Dann ist es nicht schwer, daraus auszubrechen. Ähm, wenn ich das für ein her eingebläut kriege, dann weiß ich das auch und dann glaube ich dran. und wenn ich nicht viel tue, dann komme ich da schwer raus. Schutz von Kindern, Umwelt und Tieren, das ist immer so ein, ein bisschen ein bisschen ungutes ein un un Grund. Ähm, sehr viele der Fake News kommen daher mit, aber ihr müsst doch auf unsere Kinder schauen oder ihr müsst doch auf die Umwelt schauen, ihr, ihr könnt doch nicht, Tierschutz äh, und solche Dinge. Ähm, natürlich ist das, das sehr, sehr wichtige Themen, nur wenn sie als Begründung herhalten müssen für etwas, was nicht stimmt, ist es einfach ähm, ja, ist es unlauter, die zu verwenden. Das, das kann nicht, natürlich. Es wird sie niemand dagegen aussprechen und sagen: Nein, Kinder Kinderkern nicht geschützt oder Kinderkern nicht in einer gewissen Umgebung erzogen. Oder die Umwelt ist uns eh wurscht, äh, Brennen wir alles nieder. Oder Tierschutz ist komplett unwichtig. Das wird keiner sagen. Aber das als Vehikel zu nehmen, um meinen kompletten Glaubenskern da hinten von dem ziehen zu lassen, ist halt einfach nicht richtig. Das Passt halt einfach nicht. Und darauf muss man halt dann auch hinweisen. Aber das ist halt oft was, wie es daherkommt, der Schutz von vermeintlich Schwächeren. Ähm, und wir müssen ja was tun, damit die, ähm, also wir müssen unsere Kinder schützen, weil beispielsweise die bösen Migrantinnen und Migranten äh, vergewaltigen sie. Natürlich muss ich Kinder vor Vergewaltigung schützen, aber das hat jetzt nichts mit dem hinteren Teil zu tun. Aber eben dagegen zu sprechen, ja, wüsst du vielleicht nicht, dass die Kinder geschützt werden. Da wies man sehr schnell in Teufelsküche. Und das Letzte, das haben wir nicht vergessen, ist Existenzangst. Wenn ich Angst darum habe, dass ich meinen Job verliere, dass ich mein, ähm, dass ich ja, dass gewisse Dinge einfach mein Leben äh, durcheinander bringen können. Wenn mir eine Partei immer wieder sagt, oder irgendwer immer wieder sagt, äh, aufgrund der Migration kann es gut sein, dass du deinen Job verlierst und pass auf, dann ist es halt einfach, auch nach unten zu treten und irgendwie auf die Leute zumindest verbal. Äh, ja, hinzuhauen und ich zu sagen, ja, die sind schuld, dass ich jetzt, so Angst habe, aber das sage ich so nicht, sondern ich sage, die sind schuld, dass es uns schlecht geht. Und das wird mir heute halt auch wieder mal eingeredet, weil es gibt schon Schicksalsschläge auch, aber in Wirklichkeit habe ich es natürlich selbst in der Hand auch, ob ich gewisse Dinge mache. Und wenn, dann sind natürlich auch nicht die schuld, sondern Firmen, die andere Arbeitskräfte oder günstigere Arbeitskräfte einstellen. Dann muss das anderer, andererseits äh, reguliert werden. Aber nach unten zu treten, ist halt immer um einiges einfacher als nach oben. Und was haben die jetzt für einen Mehrwert, Menschen, die an solche Dinge glauben? Äh, grundsätzlich, wir hören es jetzt in letzter Zeit immer wieder, wir sollen nicht spalten, die Gesellschaft ist so gespalten. Aber in Wirklichkeit, und das ist ein Paradoxon, aber trotzdem, Spaltung verbindet. Es ist irrsinnig, gruppendynamisch nicht wichtig, dass es Leute gibt, die zu einer Gruppe nicht dazugehören. Und das verbindet natürlich. Wenn jetzt auf der einen Seite eine Gruppe, äh, eine Gruppe ist, die ganz fest an etwas glaubt, mit der flachen Erde an, dann werden die immer wieder von der Wissenschaft und von Leuten, die halt sagen, okay, das ist heute halt nicht so, auch gerne mal wieder verarscht und das ist halt was, okay, wir haben einen äußeren Feind, drucken wir noch ein bisschen enger zusammen, damit wir äh, wirklich, äh, ja, damit wir mit einer Stimme sprechen und ein bisschen mächtiger sind. Das heißt, die, die, die Verbindungen in der Gruppe werden stärker und man wehrt sie eher gegen das, was von außen kommt. Kampf für eine gute Sache. Die Leute glauben ja, dass sie im Recht sind und dass sie die Wahrheit kennen und wir, und ich sage jetzt mal in meinem Fall wir, ähm, weil ich mich dazu sage, wir nicht. Wir sind, keine Ahnung, Schlafschafe oder sonstige Dinge, die noch nicht erleuchtet und erwacht sind. Das heißt, sie wollen uns eigentlich nur sagen, das ist die gute Seite, komm dorthin. Ähm, wir helfen da, da außer ähm, so äh, missionieren eigentlich in die Richtung. Überlegenheit, so das Wissen, ich bin besser, ich weiß was, was du noch nicht hast. Geheimwissen gehört da dazu. Das ganz wenige Leute wissen, außer halt ein Koch aus Deutschland. Aber das ist, halt, das kennen wir halt einfach nicht, das wissen wir halt nicht. Aber der hat das aufgedeckt und dadurch ähm, ja, fühlen sie sich überlegen. Es ist ein Ausweg aus der Ohnmacht. Wenn ich, so wie vorher, von Existenzangst bedroht bin, ist der Glauben an das, dass ich eh nichts dafür kann, ein als superer? Also, wenn ich jetzt sage, okay, ich, boah, jetzt verliere ich wahrscheinlich meinen Job, aber ich kann nichts machen dafür, dann bin ich zwar ohnmächtig, aber ich habe Erklärung für die Ohnmacht und ich kann nichts machen dafür und dadurch fühle ich mich auch ein bisschen erleichtert. Was sie fast alle in sich ähm, vereint, ist das Ignorieren von Widersprüchen. Ähm, es gibt. Jetzt, wenn man auf Covid geht, die große Covid-Leugner-Szene, wenn man das jetzt so nennen will, da rede ich jetzt nicht von Maßnahmenkritikern, weil ob alle Maßnahmen gut oder schlecht waren, das ist ein anderes Thema, aber eben Covid an sich zu leugnen, da gibt es starke und immer noch große Gruppe, die sagen, das gibt es nicht oder die sagen, das ist gezüchtet oder die sagen, das ist ja nur Grippe oder die sagen, Viren gibt es eigentlich gar nicht und die widersprechen sie eigentlich, weil das gibt es nicht oder der ist gezüchtet, ist das ist was anderes. Aber die sind trotzdem ineinander so weit, dass sie sagen, okay, wir widersprechen der offiziellen Meinung. Deswegen kehren wir zusammen, weil wir sind eh so wenige Splittergruppen, da müssen wir zusammenkehren, ähm, damit wir uns gegen die wissenschaftliche Meinung wehren. Verleugnung, also eben alles, was mit, mit okay, das stimmt ja nicht und das gibt es ja nicht, und das ist ein ja Blödsinn, so, da geht es auch wieder um die Confirmation Bias, alles was nicht meiner, meiner Wahrheit entspricht verleugnen sie einfach. Und sie werden, vor allem wenn sie bekannt sind, als mutig wahrgenommen. Das ist so das sein. Irgendein berühmter oder berühmte Star äußert sich dazu und sagt, ist ja Blödsinn, Covid gibt es ja gar nicht. Und sofort gibt es ein Bandwagen von Leuten, die aufspringen und sagen, oh, der Star ist so super und ist so mutig und mutig. Mutig soll halt keine Kategorie in der Wissenschaft sein und auch in der Gesundheit in Wirklichkeit. Ähm, Wobei man natürlich sagen muss, Wissenschaftler früher waren auch mutig. Also zu behaupten, die Erde sei nicht der Mittelpunkt des Universums, ist auch mutig. Nur halt eine andere Art von mutig. Also wie wenn das ein Fernsehstar oder ein C-Promi sagt, der dann irgendwie versucht, auf gewissen Videos oder Online-Social-Media-Plattformen irgendwas zu behaupten, was eigentlich keine Hand und keinen Fuß hat. Aber der wird halt als mutig wahrgenommen. Weil der traut sich, was zu sagen, was die anderen sich nicht sagen, trauen. Und der widerspricht den Massenmedien. Und eben, mutig, Märtyrer, ganz wichtig. Da ist es gar nicht so wichtig, ob, ob er die Wahrheit sagt oder nicht. Ich habe jetzt eher gesagt, weil ich an einem bestimmten denke. Das sind also die Gründe, warum es es gibt. Was kann ich jetzt tun als Einzelperson für mich und auch für andere? Für mich ist es recht einfach. Wenn ich will oder wenn ich überprüfen will, ob was richtig oder falsch ist, kann ich grundsätzlich mal fragen, ist die Quelle seriös? Wer ist also die Quelle? Ähm, meistens recht einfach rauszufinden. Ich kann schauen, wo ist das veröffentlicht worden? Ist es in einer Zeitung, in einer Zeitschrift veröffentlicht worden? Ist es von einer Website veröffentlicht worden? Habe ich es über WhatsApp gekriegt? Dann muss ich vielleicht schon ein bisschen recherchieren, aber grundsätzlich kann auch nachfragen, Okay, Wer ist die Quelle? Gut, es ist meine Tante. Dann schaue wir mir nach, wo hat die das her? Ganz einfaches. Einfach mal suchen nach den Begriffen, die sie mir geschickt hat und schauen, was rauskommt. Dann komme ich nämlich meistens, wenn es eben, sagen wir jetzt, mir meine Tante geschickt hat, auf irgendeiner Seite, wo ich schauen kann, was macht die Seiten sonst noch so Also Es ist inhaltlicher Unterschied, ob ich auf Krone, Standard oder auf irgendeinem Person, persönlichen Blog bin. Ähm, das ist einfach qualitativ deswegen schon ein Unterschied, weil der persönliche Blog, den schreibe ich oder irgendeine Person oder zwei, drei hat sie irgendwie keinen journalistischen ähm, Kriterien verschrieben, sondern kann alles behaupten und ist irgendwie nicht dafür verantwortlich, was damit passiert. Bei Medien, die etablierter sind, wurscht wie groß, ist das schon was anderes. Das heißt, wenn ich, wenn ich eine Tageszeitung bin, wenn ich ein Fernsehmedium bin, das, ja, das einen gewissen Ruf und eine Reichweite hat, dann bin ich eigentlich dafür verantwortlich, was ich, was ich aussehen habe. Und dann kann ich das auch einmal ganz so einfach machen. Da gibt es einen Presserat, der dann Rügen verteilt, die leider nicht bindend sind und die eigentlich so Du-Du-Du sind, aber nicht mehr. Aber das ist schon qualitativer Unterschied. Du, nicht richtig oder falsch, sondern da geht es einfach schon darum, okay, ist das was Großes, ist das nichts Großes und was schreibt die sonst noch? Also auch in Richtung, wen bedient die, das Medium, wen bedient die Zeitung? In einer Presse und in einem Standard stehen Ähnliche Themen und ähnliche Berichte. Man hört aber aus den Kommentaren durchaus außer, für was die eine und für was die andere Zeitung steht. Hat ein bisschen mit Medienkompetenz zu tun. Wenn ich es wirklich wissen will, muss ich mir halt einfuchsen: okay, wofür steht die, woher kommt die Nachricht oder wer, wer ist der Autor oder die Autorin von dem Ganzen. Aber da kann ich zumindest sagen, der Grund ist wahrscheinlich richtig und die Interpretation ist halt das dann, was die, die Zeitungen oder die Medien unterscheidet. Ganz. Wichtig, und ähm, da kennen die Medien oft gar nichts dafür, aber wer teilt das noch? Von woher kommt die Zustimmung? Ähm, das sagt zwar jetzt noch nichts über die, über die Wahrheit aus, aber trotzdem kann ich mal einfühlen in das Ganze und schauen, okay, das bedient jetzt die, die, die Narrative und die, die, die Erzählungen von gewissen Teilen der Gesellschaft. Die sind super zufrieden damit. Ähm, Woher kommt das also? Was hast das eigentlich für mich? Gibt es ein Impressum? Das ist das Neues Einfachste, was ich checken kann. Jede Seite muss eigentlich ein Impressum haben. Das eigentlich ist wieder so, hat halt nicht jeder und ist halt ist irrsinnig schwer ähm, irgendwie zu bestrafen, weil wenn ich nicht schreibe, wer ich bin, wenn sind die dann bestrafen und ja, mit IPs geht das schon, aber wenn die Server dann im Ausland sitzen, ist es wieder nicht so einfach. Das heißt, das ist so ein Nona-Net. No, no, no, no. Wenn ich einigermaßen ähm, seriöses Medium bin, dann mache ich das. Es gibt aber natürlich Gründe, dass seriöse Medien eher eine, eher eine Impressum vage halten oder zumindest nicht öffentlich machen. Ähm, einfach, das haben wir wieder bei vorher bei dem Ding, wenn sie Angst um ihr eigenes Leben haben zum Beispiel. Wenn das Investigativjournalisten und Journalistinnen sind, die recht kleine Redaktionen haben, die, die immer wieder damit rechnen müssen, dass, dass sie bedroht werden, dann werden die natürlich ihren Namen eher nicht bekannt geben. Dann kann das auch was sein, was gut, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber die haben einen Grund dafür, einen guten Grund dafür, das nicht zu machen. Gibt es Studien, die die Meldung bestätigen, widerlegen? Das ist dann schon ein bisschen Arbeit. Ähm, was was finde ich eigentlich so an wirklich wissenschaftlichen Sachen dazu? Gerade jetzt bei Covid oder bei anderen Sachen, die die, ganz klar wissenschaftlich aufgearbeitet sind oder die untersucht sind, die jetzt nicht klar Meinung sind, sondern wo mit um sich geschmissen wird, 86 Prozent der Leute irgendwas. Woher kommt das? Woher kommt die Studie oder wer ist die Studie? Ähm, was machen die sonst so? Und ist das eventuell nur zu kurz? Ist das falsch interpretiert? Ähm, die Studie, wie wir vorher schon gesehen haben, wenn man was einfach falsch interpretiert, ist das natürlich auch falsch Falschnachricht. Das heißt, kann ich da irgendwie außerlesen, dass das stimmt und ist die Zahl drinnen und passt die auch oder ist es einfach nur eine Zahl, die der die da drinnen gelesen hat und selber so hat und spiegelt eigentlich was ganz was anderes wieder? Woher stehen wir die Bilder? Ich kann mit Google, aber auch Yandex oder anderen TinEye zum Beispiel ähm, Webseiten oder Programmen. Schauen, woher Bilder kommen, wann sie, sie erst Mal im Internet veröffentlicht sind, auf welchen Seiten sie veröffentlicht worden sind, vor wem sie sind, in welchem Kontext sie gepostet worden sind, wie sie, sie erst einmal geteilt worden sind, einfach um das klassische Symbolbild auszuräumen. Wenn ich jetzt sage, okay, da, es sind Menschen an der österreichischen Grenze, die irgendwie ganz wild randalieren und dann postet ihr Foto dazu und das Foto stammt aber nicht von dort, sondern ist schon 2000 12 irgendwie an der Grenze Mexiko-USA veröffentlicht worden, wie es einmal eben auch war, dann kann ich ganz klar sagen, die Nachricht stimmt vielleicht, weil das Bild dazu ist mindestens irreführend, weil das stimmt halt einfach und das gehört nicht dazu. Weil es gibt natürlich einen Grund, warum ich das Bild veröffentliche, ich will die, die Situation dramatisieren, aber das sollte ich halt dann machen ähm, mit Bildern, die die Wahrheit und das Jetzt widerspiegeln. Äh, umgekehrt, das Beispiel hat es auch wie die Waldbrände im Amazonas waren, 2019. Da haben irrsinnig viele Stars immer wieder Bilder geteilt von Waldbränden, die gar nicht entweder von jetzt waren, also die zum Teil also bis zurückgingen ins Jahr 1989, oder auch von Waldbränden aus ganz anderen Regionen der Welt, also aus Nordamerika, aus Russland zum Teil sogar. Da ist es zwar auch wichtig, ja, die, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, aber trotzdem das nicht mit falschen Bildern zu machen. Es war eigentlich ein Rechtsklick und äh, mit Google nach Bild suchen, bis man sofort herausgefunden hat, okay, das Bild ist eigentlich von ganz anders her. Ja. Und damit kann ich mich halt auch selbst diskreditieren. Also vor allem, wenn ich das zum Beispiel als Emmanuel Macron mache, der eigentlich ein bisschen sensibel mit solchen Daten umgeht, so als Präsident. Also das wäre doch was anderes. Dann ein bisschen was, was ich mich fragen kann. Also das Wieso ist in Klammer, aber möchte ich, dass die Nachricht wahr und wenn das so ist, wieso? Da geht es um wieder um die Wertesysteme, um eigene Einstellungen. Wo stehe ich politisch, gesellschaftlich? Ähm, würde ich mir eher in das Eck stellen, eher in das Eck stellen. Ähm, warum möchte ich, das irgendwas weiß? Ähm, und hat das damit zu tun, wie ich die Nachricht aufnehme? Ähm, wenn ich einen Artikel liest, also die klassischen sind die Pro und Contra Sachen, die man oft in einer, in einer Zeitung lesen kann. Da gibt es eine Person, die schreibt, ja, das ist so, und die andere schreibt, nein, nah, das ist nicht so. Und da kann man sich eigentlich man kann sich schon beides durchlesen, aber man tendiert dann eher zu einem hin. Und da kann man dann sagen, okay, das ist das, was ich eher unterstütze. Ist nichts Verwerfliches. Jeder hat so seine Vorurteile und jeder hat so seine Biases. Aber man soll sich dessen auch bewusst sein. Also man soll wissen, so denke ich, so bin ich und ähm, ja, unter dem Hintergrund einfach auch die Nachricht bewerten. Dann die W-Fragen stellen. Die klassischen fünf W-Fragen. Wer hat es geschrieben? Was steht drinnen? Wie schaut es aus? Also, durchaus auch, wie ist die Aufmachung? Schaut es professioneller, sondern nicht? Warum und wann? Also, warum ist ein bisschen so, dass dient es das rein nur zur Nachrichtenübermittlung oder hat es schon einen Sinn, dass es mich in eine Richtung denken lassen soll? Also, ist es schon mehr ein Meinungsartikel? Ist es schon mehr in Richtung, was das so und so? Das ist, hast du zu denken, wenn du das gelesen hast. Und das Wann eben ist es aktuell? Gerade bei Covid und so weiter ist es sehr wichtig, ob das aktuell ist oder nicht, weil Nachrichten von letztes Jahr um die Zeit sind einfach jetzt nicht mehr aktuell. Also das ist einfach, da hat sich die Wissenschaft weiterentwickelt, da gibt es inzwischen andere, anderen Wissensstand und ja, man muss einfach schauen, dass gewisse Sachen sehr tagesaktuell sind. Und das Letzte ist, was kann ich machen, wenn ich mir gar nicht mehr ausgehe, was finde ich auf Fact-Checker-Seiten? Es gibt genügend Fact-Checker-Seiten im deutschsprachigen Bereich oder im englischsprachigen Bereich. Ich habe ein paar mitgebracht. Mimi ähm, mit kennen vielleicht viele von euch, André Wolf und Thomas Wannemacher, die gerade in den letzten Monaten sehr viel Arbeit gemacht haben, die ja im ORF auftreten sind, die sehr, sehr, sehr, seit über zehn Jahren großartige Arbeit machen, inzwischen eine Website haben, die anschaubar ist. Die war jahrelang wirklich... Der Schier, jetzt inzwischen ist sie auch optisch ein bisschen schöner. Ähm, Korrektiv, ein deutsches ähm, Recherchekollektiv, das immer wieder mal größere Reportagen macht. Das Upper also österreichische Presseagentur, die wir immer wieder zu tagesaktuellen Sachen Faktenchecks machen. Snopes ist so das amerikanische, ähm, die schon seit Jahren das machen, die dann auch Skala haben mit Ja, kann man glauben, nein, kann man nicht glauben und wo ungefähr steht es dazwischen. Psyram, das ist gerade was was Verschwörungstheorien und Verschwörungserzählungen angeht, eine sehr, sehr gute Ressource. Das ist so eine Art Wikipedia zu Namen und Begriffen, die sehr häufig in dem Kontext auftauchen. Da kann man eben Namen nachschlagen und zu den Leuten recherchieren, die zum Teil nicht so wichtig sind, dass sie auf Wikipedia stehen, aber trotzdem, was wichtig ist, da den Hintergrund zu kennen. Ähm, es hat ja die, die Erzählung gegeben, dass, mit, ähm, dass alle Geimpften mit September versterben, das kommt unter anderem dorthin, ähm, da gibt es halt einen Doktor, den Dr. Coldwell, der das behauptet hat, der kein Doktor ist, der nicht Coldwell heißt, das ist einfach ein Deutscher, der in den USA emigriert ist und dort ein, kann man dort nachlesen, der ist eine sehr illustre Person ähm, und den goldenen Aluhut, das ist einfach eine deutsche Initiative ist, die ähm, Aufklärungsarbeit macht, die inzwischen auch Broschüren rausgeben, die man gratis bestellen kann. Die aber auch recht cool den Merch machen, den man den man sich zulegen kann. Ähm, das eigentlich so aus der Sektenaufklärung kummern ist und inzwischen aber viel, viel mehr macht und wirklich, wirklich gute Arbeit macht und auch jährlich so einen, einen Preis gibt, den goldenen Aluhut, wo es eben so um Themen geht, die, die auch ein bisschen in die Öffentlichkeit kennen. Und natürlich auch wir, also einfach auch bei uns melden, wir wissen auch meistens recht viel. Ähm, was kann ich jetzt für andere tun? Ähm, ich kann einerseits, also erstens einmal ganz wichtig ist, respektvoll bleiben. Wenn die Leute, immer davon ausgegangen, ich will den Leuten helfen oder ich will für die Leute da sein, ähm, respektvoll bleiben. Wenn ich wem helfen will und dem sofort sage, ja, du bist ja ein Mensch und das solltest du solltest einmal, weiß ich nicht, der Aluhutdruck ist schief oder was es ich, das ist ja alles ein Blödsinn, wird sich die Person nicht wirklich für mich interessieren und wird eigentlich ähm, gleich einmal, ja, mich als als Quelle äh, verwenden oder mich als, ja, Vertrauensperson verwenden. Das heißt, respektvoll bleiben. Wie grundsätzlich in jedem Gespräch, respektvoll bleiben. Aber ganz klar sich positionieren. Ganz klar zu sagen, das glaube ich nicht. Oder das ist nicht so. Nicht mit mm -hmm, nicken. Gerade wenn man zu mehr am Tisch sitzt, einer irgendwie zum Schratonieren anfängt und sagt, ja, und wie es der Gates hat das alles geplant. Und alle sagen, mm -hmm, mm -hmm. Und da ist halt einmal ganz klar, wenn ich das nicht glaube, zu sagen, na, ist nicht. Da geht es nicht so, so sehr darum, dass ich die eine Person erreicht, die das sagt, sondern eher die Umsitzenden erreicht. Das ganz klar ist, es gibt auch noch andere Positionen zu dem, in nenne es jetzt Schwachsinn, das derjenige, der zählt. Glaubt es nichts ungefragt? No, no, nicht. Ähm, das heißt, wenn jemand was behauptet, nachfragen. Am besten Zweifel mit Fragen ähm, wecken, weil, wenn er oder sie sich selbst zu hinterfragen beginnt, ist er eigentlich schon sehr viel erreicht. Bei einem Thema bleiben, ganz wichtig: Leute, die, die sich tief in die in. Sachen einhauen, wissen oft vieles zu vielen Themen. Und da gibt es sogar den, das, den Diskussionsstil, der heißt Gish Galloping. Das heißt, er hat ein Thema, behauptet irgendwas, ich versuche das zu widerlegen. Die Behauptung dauert so lang, die Versuch der Widerlegung dauert so lang. Während ich das sage, hat er schon zehn neue Sachen behauptet und irgendwann komme ich nicht mehr nach mit dem Widerlegen. Oder irgendwann habe ich hat er ein Thema gefunden oder sie, das ich nicht widerlegen kann, weil ich mich heute halt nicht so gut auskenne. Und das ist dann das Siegsterbe-Recht. Das heißt, schaut wirklich bei einem Thema bleiben: die Person, okay, heute geht es nur um das Thema, was macht der Bill Gates? Wirklich nur das und nicht. Da kommen keine Rothschilds rein, da kommen keine internationalen Verschwörungen, andere Dinge sondern wirklich nur Bill Gates. Und dann beim nächsten Mal kann man mir einem anderen Thema widmen. Und so weiter und so weiter. Wirklich Thema für Thema ob, ob, ähm, abfrühstücken. Ja, ob, ob fragen Nicht immer einfach behaupten, sondern wenn jemand sagt, ja, Covid gibt es ja nicht. Und drei Minuten später, ja, Covid ist ja Biowaffe. Fragen, ob der ja diejenige sich selbst eigentlich zuhört und fragt, äh, du hast schon gemerkt, dass du dich selbst widersprochen hast. Ganz wichtig, die Leute sollen selbst zu zweifeln beginnen, weil sie sich selbst am meisten glauben. Und wenn sie selbst dann merken, dass sie sich in Widersprüchen verstricken, dann hat das viel, viel mehr ähm, Effizienz, als wenn ich ihnen sage, das ist falsch. Wenn ich wirklich Zeit habe und wenn mir die Person wichtig ist, gemeinsam recherchieren, wir setzen uns hin, haben, nehmen uns zwei Stunden Zeit und recherchieren gemeinsam. Schau mal, woher hast du die Nachricht her? Also woher hast du das, dass der Bill Gates das und das ist? Schauen wir uns die Seiten an und dann schauen wir uns Seiten, die was anderes behaupten an. So einfach zu schauen, was finde ich außer und woher kommt das? Und ja, was, wie kann ich mit der Nachricht umgehen? Und wieder bei einem Thema bleiben, das Ganze fertig recherchieren und immer so den, du kannst dir bemöten bei mir, äh, dort lassen, wenn man wieder geht. Person auf jeden Fall zu verstehen versuchen. Das haben wir jetzt wieder bei dem, warum glaubt ihr an das? Bleibt respektvoll. Versucht, die Person zu verstehen. Bleibt es. Ähm, hat die einen Schicksalsschlag hinter sich? Hat die irgendwas, ist da irgendwas passiert, warum die an das glaubt? Das heißt, nicht einfach, ja, du bist ja der odel sondern ähm, die hat einen Grund, dass sie an das glaubt. Und den muss sie halt wissen, damit die versuchen kann, die Person zu verstehen und zu checken, warum die das glaubt bei Streitdiskussion abbrechen, vor allem, wenn man die Person wichtig ist. Das ist ganz wichtig, weil wenn, wenn man zu streiten beginnt, dann sind wir wieder eventuell da oben, ist man nicht mehr respektvoll. Wir sind wieder dort, dass die Person sich abwendet und dass man näher mal als Ressource für die Zio äh, Person bereitsteht. Und wenn ich die Person da raushole und die Person aber mich ausschließt als Ressource, dann habe ich verloren. Also dann ich, kriege ich die Person auch nicht mehr. Und im Notfall einfach professionelle Hilfe suchen. Ähm, man kann, gerade bei Verschwörungsgläubigen äh, gibt es unterschiedlichste Hilf äh, Hilfestellen im Notfall auch wirklich an die äh, Sektenberatungsstelle, die das auch mit, äh, mit thematisieren. Aber auf jeden Fall irgendwie gemeinsam da bleiben für die Person und zu schauen, wenn ich mich selber nicht mehr auskenne, natürlich außernehmen. Aber das sind so die Dinge, die ich empfehlen oder die wir empfehlen können. Das heißt wirklich, was für mich selber tun fact checker im Notfall. Und bei den anderen immer wirklich zu schauen, perhaps respektvoll, schaut, dass ich selbst abgrenzt davon und einfach zu sagen, okay, ich will dir helfen, wenn ich der Person helfen will. Also wenn sie zum Beispiel im Bekannten, Freundes oder Familienkreis ist, aber wirklich schauen, dass das nicht auf die Persönlichkeit, äh, persönliche Ebene geht. In diesem Sinn, ich bin in der Zeit blind, das ist ein World First, das mir noch nie passiert. Ähm, Gibt es Fragen? Wenn ihr Fragen habt, dann bitte einfach rein in den Chat. Oder ihr entmutet euer Mikrofon. Und dann könnt ihr auch gleich Fragen stellen. Es klingt viel leichter, als es dann getan ist, finde ich eigentlich. Ähm, Thomas, so wie du das jetzt vorher gerade gesagt hast, zum Beispiel, ich äh, kriege irgendwelche Meinungen auf Telegram. Ja, und da steht dann, keine Ahnung, pff, 1000 dessen gestorben in der Impfung, ja. Und dann wollte ich ein bisschen nachrecherchieren, recherchieren, aber ich habe dann ehrlich gesagt keine Zeit oder keine Lust oder es ist mir dann zu deppert dass ich das dann suche, weil ich habe es gleich auf Anhieb nicht gefunden. Und dann ist mir das eigentlich dann wirds blöd, muss ich sagen. Und dann ist meine Diskussion, aber schon wieder vorbei, weil ich eigentlich dann ja, also man muss schon ein bisschen dahinter bleiben, würde ich sagen, dass man wenn man das wirklich machen will, ja. Also man muss bedenken, die Leute, die an solche Sachen glauben, wenn man jetzt wieder Verschwörungen heran die sich jetzt in Covid-Verschwörungen eingesteigert haben, die glauben wahrscheinlich seit eineinhalb Jahren dran. Die haben sich jetzt in eineinhalb Jahren irrsinnig für Wissen aufgebaut. Die sind irrsinnig isen, tief einig in das Thema. Und die glauben das jetzt. Die kriege ich nicht von heute auf morgen aus. Das, ist, das dauert, das ist ein Prozess. Die geben ja. das nicht gern her. Die haben da hunderte Stunden investiert in das Ganze. Und Ja, genau. Äh, Komme ich gleich dazu. Ähm, die haben irrsinnig viel Zeit investiert und die glauben das einfach. Das ist halt jetzt für die, ja, Wahrheit. Und die, die da wieder aussuchen, es gibt irrsinnig viel Größe oder Mut dazu, dass ich sage, hey, ich habe mich gehört, das stimmt einfach nicht. Das, was ja. ich jetzt glaubt habe, anderthalb Jahren, das, das stimmt einfach nicht. Da gibt es einen österreichischen äh, Ehemaligen oder einen Aussteiger aus der verschwörer -Szene, der vor kurzem auch im äh, Standard porträtiert worden ist, der einen eigenen YouTube-Kanal hat, der auf solche Sachen eingeht und auch seinem Leben erzählt wie klar das für einen war, wie einfach dass das ist, an was zu glauben. Und dann wird da wieder was dazu, einige in die in die Theorie und dann, ja, ist klar, dann ist die einfach erweitert worden. Ähm, und der, der macht inzwischen Aufklärungsvideos. Also die, das mhm. ist wirklich so, das ist nicht einfach da wieder außerzukommen. Das ist wirklich, wie kann man sich mit einer Sekte vorstellen, die auch nicht sehr, sehr ausstiegsfreundlich sind. Ähm, und da war gerade die Frage zu... zu ähm, Corona-Impfung unfruchtbar? Wie kann ich als Nichtmediziner junge Mädchen beruhigen? Ähm, es, also es ist erwiesen, dass es das nicht stimmt, aber das hilft halt der Person nichts, ähm, weil die, die hat halt den Beweis, dass das stimmt, weil sie halt Tausende Leute kennt, die jetzt unfruchtbar sind. Zumindest das telegram gruppen ähm, Was man probieren kann, ist es wirklich gemeinsam zu recherchieren, wenn man die Zeit hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel eins zu eins-Betreuung mit der Person hat, kann man versuchen, das zu recherchieren. Es gibt inzwischen sehr, sehr gute Videos. Also sehr viele der Menschen sind, nennen wir es so, YouTube gebildet. Und da ist YouTube ein gutes, äh, ein gutes Medium, ähm, mit dem man ansetzen kann. Da gibt es zum Beispiel die MIT, die auf ihrer Seite MyLab sehr, sehr gute Videos macht, die auch eher auf jüngere optionen die zwar wissenschaftlich erklärt, aber das Ganze in einer sehr jugendfreundlichen Sprache sorgt. Jugendlich geschnitten, also wirklich mit schnellen Cuts und mit, mit äh, ja, guten Grafiken, Gut vertont, professionell produziert. Da kann man sich das anschauen, da gibt es auf jeden Fall wieder zur Unfruchtbarkeit. Und wir haben den Martin Moder in Österreich, der auch ausgezeichnet worden ist jetzt für Wissenschaftskommunikation, der auch gute Videos macht. Die sind zwar ein bisschen wissenschaftlicher, aber trotzdem gut erklärt. Meistens sind sie einfach so. Der hat dann ein Barbie in der Hand oder das mit Wolle und mit, mit Orangen und mit was auch was ist. Der versucht das alles sehr, sehr bildlich darzustellen, sehr, so, dass man es versteht, also Wissenschaft, aber brechen für Leute, die ich man. Mein, ich bin kein Mediziner. Ähm, aber trotzdem, wenn der das erklärt, dann kann ich mir das vorstellen mit dem ah, Spike-Protein ist die Nelke. Ähm, das, das, der DNA von ist wirklich ein Wollfaden und da ist ja halt der Teil dran. Und er der kann das sehr, sehr gut erklären. Ähm, und wenn man das dann vielleicht noch ein bisschen übersetzt, wenn, wenn jetzt, ein, wenn jetzt die, der oder die Jugendliche das noch nicht ganz versteht, kann man das ja bearbeiten, gemeinsam, was heißt das? Was, ja, also ich glaube, dass das zwar sehr, sehr gute Kanäle sind auf, auf YouTube, ähm, wie man jungen Leuten das ähm, vermitteln kann. Genau, MyLab und Martin Mora. Martin Mora macht für Mega Make Europe Great Again äh, oder Make Europe Gescheit Again, glaube ich heißt es sogar. Ähm, und der macht aber auch für andere, also für die AGES hat er Videos gemacht und, und macht inzwischen sehr viel. kann man auch auf Instagram folgen, bringt auch dort gute Sachen. Also, Instagram, Twitter und Facebook sind bei ihm genau das Gleiche, je nachdem, er spielt halt das Gleiche äh, an, an unterschiedlichen Zielgruppen. Aber ja, kann man auf jeden Fall sie auch mit Jugendlichen anschauen, zwar. Ja. Sie heißt May Tien Kim. Aber wenn man eigentlich MyLab eingibt, kommt man dann gleich. Geh jetzt einmal rum, weil ja. Da steht sie. Ich kriege nichts dafür, aber die hat auch ein Buch geschrieben. So heißt sie, so schaut sie aus. Und das ist da. genau, MyLab ist, ist ihr Name. Inzwischen hat sie ja eine Sendung im, im deutschen Fernsehen. MyThinkX heißt das Ganze, also MyTNK für ihre Nachnamen. Das ist ja auch sehr, sehr angenehm ja, man was das angeht, was Abkürzungen angeht. Ähm, ja. Den äh, bekehrten Verschwörungstypen findet man unter. War der nicht dauernd jetzt ähm, auch auf ORF? Dieser hat er nicht so längere Horn am Bord. Ja, ist, genau, der, der, wir, genau. Genau, ich suche ihn jetzt gerade nebenbei. Ähm, Den äh, äh, geht es eh schon lang. Also der, der taucht immer wieder auf, kommt man vor. Ja. Um, also auf, auf Facebook hast du die Welt der Verschwörungstheoretiker. Um, das wäre der Link auf Facebook. Und auf YouTube. Also, ich bin, bin gerade draufgekommen, wir sind ja eigentlich schon ein bisschen drüber, aber egal, gell? also ein bisschen kennen wir noch. Und zwar gibt es eine Frage, die finde ich super. Gibt es eine Altersbegrenzung, wo Meinungsaustausch bzw. Meinung teilen als Manipulation gesehen sein könnte, vor allem bei Kindern und Jugendlichen? Schwierige Frage, oder? Ähm, jo, also... Manipulation, also grundsätzlich ist Erziehung Manipulation. Ähm, ich, ich will, dass mein Kind was macht. Oder, oder ja, und so ja. vermittle ich halt auch Wertesysteme. Ähm, und da geht es halt auch viel um positive Bestärkung. Man könnte auch sagen Bestechung zum Teil. Ähm, und das ist halt genau das, was halt auch bei Verschwörungen mitkommt. Ich verspricht dir etwas, das du wahrscheinlich nicht erreichen kannst, eben ähm, äh, Erleuchtung oder so. Und dafür musst du aber das glauben. Natürlich, je jünger, das ist, desto sensibler muss man mit dem ganzen Thema umgehen. Ähm, Manipulation geht immer davon aus, dass ich was Schlechtes will. Ich glaube ja, dass Aufklärung was Gutes ist. Deswegen, ja, weiß ich nicht, ob ich das als Manipulation bezeichnen wird. Aber natürlich habe ich die Macht als Mensch, der jetzt eine Bezugsperson ist, Erwachsener, Lehrer, Lehrerin ähm, oder eben Betreuer, Betreuerin, Jugendarbeiter, Jugendarbeiterin, habe ich die Macht, dass Jugendliche mir wahrscheinlich durch Beziehungen, die wir aufgebaut haben, ein bisschen was glauben und die kann ich natürlich auch missbrauchen, wie bei jeder Macht ähm, und das kann natürlich als Manipulation gesehen werden, ja, das stimmt wahrscheinlich schon. Deswegen muss ich auch sehr verantwortungsvoll mit, meine, mit meiner Macht umgehen, die ich da habe. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns immer selbst hinterfragen und wissen, wer wir sind, wo wir stehen. Und das eventuell auch im, im Team besprechen, was wir für Teammeinung haben. Nicht, dass es da dann grobe Ausreißer gibt und, so und Wirklich sich an der Wahrheit am besten orientiert. Johanna schreibt da noch, gell? Ähm, dass manchmal gar nichts mehr hilft. Ähm, manchmal ist die Entfremdung auch so groß, dass man bei allen als Familienmitgliedern nichts mehr verrichten kann. Dann heißt es warten auf ein Window of Opportunity, ein Totimpfstoff. Es sind doch alle nicht gestorben, obwohl Geimpfte seit September tot sein sollten. Hilfreich ist manchmal auch eine Beratung bei der Beratungsstelle extremismus.at. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Das haben wir auch schon in Fabian Reicher da gehabt. Genau. Bei Analogiversity. Äh, die beschäftigen sich mit unterschiedlichen Orten von Extremismus und eben auch mit so Verschwörungen, weil das halt oft dann die Auswirkungen hat dass das in Richtung extremistischen Sachen oder extremen Sachen geht. Das mit Window of Opportunity unterschreibe ich voll. Das Problem ist nur, wir hätten so, also wir im Sinne von, ich bin geimpft, ähm, ich hätte so im September sterben. Das ist nicht passiert. Sobald der September vorbei wen, wen ist, hat es okay, es ist, gibt jetzt nicht Hinweise, sondern Beweise dafür, dass im Dezember alle Geimpften an Aids erkranken. Das heißt, da gibt es dann schon wieder die nächste Bedrohung. Okay, ja, nein, das stimmt nicht, wir haben uns da verdauen in der nahen Zukunft passiert wieder was Böses. Das ist immer so das Arbeiten mit der nahen Zukunft. Das darf nicht zu weit weg sein, weil sonst vergessen sie die Leute. Das darf aber auch nicht zu knapp sein, sondern weil man muss ja ein bisschen Angst aufbauen. Und da hat es in so den sämtlichen Tele Telegram-Gruppen den Beweis dafür gegeben, eben, wir sind wieder beim Herrn Dr. Coldwell der gesagt hat, dass alle Geimpften mit Dezember Aids kriegen. Also heute, 1. Dezember. Ich wusste schon ein bisschen, ähm, aber ich wusste schon seit zwei Wochen. Aber es... Also das ist dann, also das, wenn etwas nicht eingetroffen ist, ist es oft, man kann das Window of Opportunity nutzen, aber die Leute haben dann oft schon was, dem sie wieder nachrennen. Es gibt eine wunderbare Liste, die kann ich gerne dazu schicken, wird jetzt ein bisschen dauern, bis sie die finde, mit Dingen, die seit Beginn der Pandemie behauptet worden sind von Leuten, die aus der, nennen wir es grob Corona-Leugner- oder Covid-Leugner-Szene kommen, die nicht eingetroffen sind. Und die Listen ist ein Google-Doc, das ständig erweitert wird mit Links zu den jeweiligen Behauptungen, mit Screenshots, mit Dingen, die das halt belegen sollen, was gewisse Leute gesagt haben, aus dem wissenschaftlichen Bereich oder nicht, die nicht eintroffen sind. Das heißt, wenn ich mir das durchschauen, ist eigentlich das komplette Weltgebäude von den Leuten zusammenhauen. Tut es aber nicht, weil sie halt noch daran glauben und weil halt der Glaube an die Dinge sehr stark ist und man das, wie gesagt, sehr ungern gibt, dass man sie geirrt hat. es noch Fragen, dann würde ich euch bitten, die letzten Fragen einfach noch in den Chat hineinzuschreiben oder auch noch einfach ein Statement abgeben zu wollen. Dann hätten wir jetzt noch die Chance, schreibt es noch schnell in den Chat, wenn Sie noch etwas ergänzen wollt oder etwas wissen wollt. Und ja, ich will euch nicht strapazieren, es geht ja morgen wieder weiter, morgen um 9 Uhr. Okay, ich habe den Link gerade gefunden. Also wenn es interessiert, prophezeiungen.querdenker.com querdenker.com heißt es inzwischen. Das sind alle Prophezeiungen, die es so gegeben hat. Und eben auch immer mit, mit Links dazu und wer es behauptet hat. Und ja. Cool. Das heißt, Thomas, wenn wir Teilnahmebestätigungen aussenden, kann ich deine Präsentation wieder mitsenden. Sehr gerne. Ja, also wollt ihr die äh, Präsentation auch haben, dann schicke ich es euch sowieso gleich mit, äh, mit den Teilnahmebestätigungen mit und dort findet ihr dann auch zum Beispiel äh, diese ähm, Links, die der Thomas auch noch mitgeschickt hat. Ja? Ihr braucht es mir jetzt nicht alle schreiben, ja bitte oder <lacht> ich mache es einfach. Hin. Jeder, der eine Teilnahmebestätigung bekommt, bekommt auch die Präsentation dazu. <lacht> genau. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, meine Lieben, ich würde sagen, die Stunde ist so schnell wieder vergangen. Aber es war wieder interessant. Ich habe es, glaube ich, eh auch schon tausendmal gehört. Aber es find, ich finde immer irgendetwas wieder, wo ich dann wieder denke, aha, stimmt eigentlich, das könnte das nächste Mal wieder besser machen. Oder mich wieder ein bisschen am Riemen reißen und da weiter zu suchen und zu schauen. Und danke, Thomas, für die super informative Stunde. Immer gerne. Mich freut es am meisten, dass ich in der Zeit geblieben bin. Das ist noch nie passiert. Wirklich nicht. Und du kriegst dann die netten Feedbacks. Ich, ich sage nochmal Danke, Thomas, und werde jetzt nun die Aufnahme beenden.